Es folgen gleich Aufnahmen meines 15 Milligramm 2CB Rausches. In nächster Zeit wird es dann auch wie immer einen detaillierten Tripbericht und ein 2CB Infovideo geben. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist bis jetzt richtig nice. Jetzt habe ich das Gefühl, dass gerade wieder eine euphorische Phase kommt. Wir haben gerade darüber diskutiert, wie nüchtern man jetzt noch tun könnte. <lacht> Irgendwie kommt es mir so vor, als würde ich end. Als würde ich end. gerade end, so schauen, als wäre ich auf Drogen. Aber ich versuche normal zu schauen. Fahr Schau ich normal? Fahr ich gerade normal? Ich versuche jetzt den, den normalsten Blick ever zu machen. <lacht> Und zwar kommt es mir so vor, als wäre der, als wäre der Glanz auf allem stärker, also... Pflanzen haben ja von Natur aus so eine Art Glanz, so wenn das so schimmert. Mir kommt es irgendwie so vor, als wäre der Stärker, Es also wäre so alles so ein bisschen noch so weißer, so in, in Richtung von diesem Schimmern. Und es <lacht> hat auch irgendwie was Warpendes, also was Morphendes auch auf jeden Fall, also... Irgendwie habe ich, ich bin, also ich fühle mich noch deutlich klarer irgendwie als jetzt auf LSD. <lacht> ich kann mich gerade echt nicht einschätzen, wie truffig ich, ich gerade ausschaue. Gerade jetzt wo ich das sage, <lacht> fühle, fühle ich mich irgendwie ziemlich truff irgendwie. <lacht> oh scheiße. Bei mir kommt das immer so schön, jetzt ich, jetzt kommt wieder dieses krass, diese krasse, diese henne Energie im Kopf. Boah, meine mein, mein Tasten. Meine Gedanken fließen so weg. Alles ist. Ich bin gerade gegen, gegen so ein leicht stacheliges Ding gestoßen. Das hat, das hat sich jetzt endintensiv angefühlt. Oh mein Gott. Man, man denkt sich immer so, die Gedanken sind tief, aber die sind eigentlich dumm alle Gedanken. Alles ist einfach nur ein Opfer. Mein Hals fühlt sich so komisch an, Leute. Also quasi... Ich würde jetzt... Ich habe jetzt eigentlich so Bock, die Kamera wegzulegen. Oh, ich Scheiße, ja, das auch oft die ganze Zeit so viel zu labern und zu erzählen, wie es wirkt. Und hier habe ich gerade einen Dialog mit mir selbst. lass es doch einfach nur ein wirken, meine Hände fühlen sich auch so leicht, so schwitzig an wie auf MDMA. Die Kamera, die fühlt sich gerade so fucking schwer an, Leute. Schaut die hier. Asche. Schaut. Aber der krasse Schub ist jetzt gerade wieder vorbei. Also gerade war ich wirklich so voll krass. Da hab ich drauf! Nein! Nee. <lacht> Nein, <Vater>. mach's besser! Und dann ist mir das mit meinem Bauch so gefreut. Was? Das soll ja nicht so tief ausspucken, weil du das gesagt hast. Oh, ich, Leute, ich, ich, ich will gerade irgendwie sagen, was alles passiert, aber ich sollte es ja eigentlich jetzt genießen und jetzt nicht hier die ganze Zeit. Ja, ja, das spiel ich, das spiel ich. Oh Teile Scheiße, die Libelle die ist so krass, Euer, die Libelle, die Libelle ist so eine Libelle ey. <lacht> Immer noch gut. Er ist ein Erdbändchen. Oh shit. Teilweise, teilweise finde ich so, ja. fühlt sich die Substanz an wie so ein Drogencocktail, das hätte man so irgendwas zusammengemischt, weil, weil ich irgendwie so das, das, das, das, so quasi, das ist so viel, das ist so saukrass, wie, wie, wie sehr sich das verändert einfach nur. Wir haben damals gesagt, LSD verändert sich krass, aber da verändert sich halt nie. Ja, ja, so auf einmal denkt man sich so, ich bin einfach triff, auf einmal denkt man sich so, boah, das bringt sich das zu der Ich komme so komm sofort in den Rechner, für die <lacht> <lacht> Wie <lacht> Nein, du hast versagt! <lacht> Schau dir, kann wie abgehen. Schau so gar aus. Wie schaut das aus? es <lacht> gar <auch keine> aus. Molto <lacht> bene! Ich kann ja nicht wissen. <lacht> Jetzt wieder ruhiger der Phase. Erstens, das hier schmeckt sowas von fucking geil. Zweitens, denkt euch immer, wenn euch eine Mücke sticht, Mückenstiche sind die Massagen der Natur. Sie, können, sie, sie hat die besten Absichten, die Natur, aber sie weiß halt nicht besser. Ah! Ich, ich, ich lass es fallen in Berlin. Die Regierung dass, dass ich mich so fühle. Was seid ihr eigentlich für Wichser, Mann? Also das ist sowas von. Und oh, was ist das eigentlich mal? Mir geht sowas von fucking awesome. Wenn der Rausch zu Ende ist, danach wird es mir wieder normal gehen und es ist niemand was passiert und und und und, und, und, Bam, und was soll da ja, aber hast du danach? Sein? Hast du danach was, was gelernt? Danke fürs Zusehen und Maximum Peace.